In diesem Video findest du mehr Zeit für dich, mehr Entspannung und mehr kreative Momente für dich ganz persönlich. Ich schaue circa zwei Stunden am Tag Fernsehen und das habe ich einfach aufgehört. Und das ist pro Woche 17 Stunden. Und in dieser Zeit, diese Zeit fülle ich nicht mit anderen Aktivitäten. Ich habe mich vorher immer abgelenkt. Und jetzt nehme ich die Zeit einfach für mich, für Ruhe, für Entspannung oder vielleicht noch mal eine Runde spazieren gehen oder einfach nur ins Feuer zu schauen. Einfach still zu sein und ich merke, da kommt jetzt eine ganz neue Kreativität daher, es kommen neue Impulse daher. Wie aus der Stille kommen komplett neue Impulse. Schau dir du mal an, wie du dich ablenkst und rechne und nutze die Zeit für dich. Lenke den Fokus auf dich, auf deine Stille, auf die Ruhe und auf deine ganz persönliche Kreativität.